Oh mein Gott, es ist so krass. Ja, ich bin froh, dass so viele von euch gekommen sind und dass wir alle gemeinsam äh, dafür kämpfen können, dass wir alle unteilbar sind, und unteilbar sind. Ich bin Melissa Sedi und äh, neben mir steht Günner Sedi von Romanus Sumnal, ähm, der Verein in Sachsen, den Roma gehört, also der Roma-Verein aus Sachsen. Wir engagieren uns für Vielfalt und gegen Diskriminierung und Rassismus, leider. Wir Roma sind leider sehr oft von Rassismus betroffen, obwohl wir die größte Minderheit in Europa sind. Wir sind Europäer, wir leben hier seit mehr als tausend Jahren. Wir sind unteilbar von Europa, von Deutschland. Wir gehören in die Mitte in diese Gesellschaft, aber leider wir brauchen viel mehr Anerkennung. Wir brauchen Anerkennung und Gleichberechtigkeit. Solche Veranstaltungen wie heute, sind viel wichtiger, nicht nur für uns und für viele Menschen, die hier gekommen sind. Wir brauchen ihre Stärke, die brauchen ihre Unterstützung. Aber es ist sehr wichtig, dass wir unsere Engagement gegen Diskriminierung und auch im Alltag alltägliche Leben zu zeigen. Ich brauche euch eine Ereignis zu sprechen, das wir von ein paar Tagen in Jena ähm, gehört haben. In einer Bäckerei wollte ein kleines Mädchen Kuchen kaufen und kam da rein, die hatte nicht genug Geld. Und natürlich, die Kunden, die mal reingekommen sind in seinen Laden, die haben gesagt, okay, wir bezahlen das. Natürlich, die Ladenverkäuferin hat sich da quergestellt, hat sie gesagt, das sind Roma-Kinder, die kommen hier zu betteln. Aber die Kunden in diesem in dieser Geschäft haben gesagt, wir kaufen das und haben sie sich durchgesetzt. Und damit sind dann auch in die Öffentlichkeit gegangen, weil haben sie sich dann irgendwie angespürt gefühlt, dass da muss dann etwas tun, dass da nicht so welche Menschen wie diese Verkäuferin, diese Menschenworte wegzunehmen. Ich bedanke mich an alle, die heute hier gekommen sind und die geben uns dann viel stärker, und viel Sicherheit. Nicht nur uns, dass wir tausend Jahre hier leben, sondern auch für die nächste Generationen, die hier kommen. Dass sie sich wohlzufühlen und das auch sicher zu erscheinen. Vielen Dank. Upre Roma. Bleibt ihr hier? <lacht> Danke an Romanus Omnal. Wir sind Freunde. Wir sind nämlich ähm, Katrin und Heike vom Mietenwahnsinn. Bündnis Stoppen aus Dresden. <lacht> Valencia, ja, wohin geht alle an, genau. Valencia, Berlin, Paris, Budapest oder Nicosia. Wie in so vielen anderen Städten wird die Miete mehr und mehr zur Schicksalsfrage. Darum standen wir, wie viele andere auch in Europa und überall, am 6. April, dem Europäischen Aktionstag gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn, auf der Straße. Als Teil einer globalen Bewegung, die ihr Recht auf Stadt, ihr Recht auf Zentralität, auf Teilhabe an Kultur, Ökonomie und politischem Leben einfordert. Unsere Bewegung Recht auf Stadt ist vielfältig. Und wir begegnen uns nicht nur bei Fragen um Kämpfe, um Mieten, Wohnungslosigkeit oder Armut. Nein, wir treffen uns auch auf der Demo zur Verkehrswende, wir treffen uns bei der Seebrücke, bei den Kämpfen ums Bleiberecht und für die solidarische Stadt. Recht auf Stadt und Never mind the Papers sind die Vision einer städtischen Gesellschaft, die keine nationale Zugehörigkeit kennt, in der das Recht auf Stadt nicht vom Geldbeutel und nicht von Papieren abhängt. Denn so verstehen wir Stadt. Nicht als abgegrenzten Raum, sondern als etwas, das durch alle lebt, die es ihr Zuhause nennen. Die Stadt sind alle, die hier sind. Deshalb sind unsere Belange die Belange der Stadt. So einfach ist das. Wir fordern deshalb Schluss mit Sparzwang und Schuldenbremse. Wir fordern die Enteignung und Vergesellschaftung des privatisierten Wohnungsbestandes. Leistbarer Wohnraum für alle. Schluss mit Zwangsräumungen. Wir dulden keine Lager, keine sogenannten Ankerzentren und wir dulden auch in der Stadt kein Racial Profiling. Alle bleiben, kein Mensch ist illegal. Und danke. danke und weiter geht's im Rückgang.